Hallo zusammen, ich bin Tamini. Ich bin 17 Jahre alt. Ich mache AGS, ich bin in der zweite Lehrjahr und ich will euch ein bisschen von meinem Berufsalltag zeigen. Mit unseren Bewohnern zeigen wir gerne sportliche Aktivitäten machen, zum Beispiel auch Motumet fahren, Ski und Barren und so weiter. Und beim Ressourcenfördern gehen wir gerne Bewohner. Führer holen, gehen Tisch decken und das sollte ihr Gedächtnis ein trainieren, durch alte Erinnerungen hervorbringen und so weiter. Also was besonders an unserem Generationenhaus ist, wir haben vier Kitas, wir haben eine Lehrlingsstation, wir haben ein altes Zentrum. Bei der Lehrlingsstation ist es speziell, dass wir nur mit Lehrlingen arbeiten. Berufsbildner sind auch herum. Was der Bewerber mitbringen, ist Interesse an der Arbeit, Motivationen, Respekt zu den anderen und Offenheit. So, jetzt haben wir einen kleinen Einblick in die Arbeitswelt erhalten. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch bei uns.